Thank Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Nerd, heute in der 13. Ausgabe. Und heute spreche ich mit Janni vom Pewdoino-Projekt über das, äh, seine Tätigkeiten im Bereich des Lasertags. Lasertag kennen wir vermutlich alle, spätestens durch How I Met Your Mother, ähm, wo der Charakter Barney Stinson dieses Mal leidenschaftlich gern spielt. Ähm, jetzt ist das Pewdoino-Projekt ein bisschen anders aufgebaut. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Janni, der uns da bestimmt einiges darüber erzählen kann. Hallo Janni. Ja, hallo Christian. Wie fing das denn an? Wie bist du überhaupt äh, an das Thema Lasertag herangeführt worden? Ja, das war äh, boah, vor knapp drei Jahren, äh, muss es gewesen sein, äh, da waren wir mit ein paar Freundinnen in Holland ähm, im Taurus World und das ist so eine kleine ja, lasertag arena Bowlingbahn, verschnitt Und ähm, ja, wir waren glaube ich zu sechs oder sieben und äh, ja, haben das dann einfach mal gespielt dort. Das war ein bisschen ja, merkwürdig, weil teilweise, ich glaube, wir waren da, damals waren wir 24, 25 circa und äh, ja, die, das meiste Publikum war ein bisschen jünger. Das ging dann, glaube ich, so ab 14, 15 los. Ähm, aber äh, ich glaube, die Zielgruppe ist relativ weit gestreut da bei denen. Ähm, ja, also Lasertag, das ist eine Laser äh, Arena, das ist äh, eine, im Grunde ein dunkler Raum oder es sind dunkle Räume, dunkle Gänge meist schwarz angemalt und man beschießt sich mit Infrarotstrahlen. Also man kennt das ja sicherlich von Paintball oder, oder Gotcha, wie das auch heißt, oder äh, dieses ähm, Airsoft, was du ja auch kurz, vor kurzem in deinem Blog hattest. Ähm, da ist es das also Ziel der Sache, dass man den anderen, den Gegner trifft äh, mit Kugeln oder ja mit Farbkugeln. Beim Lasertag ist es aber halt anders, da beschießt man sich mit Infrarotstrahlen und darum muss man auch eine Sensorweste tragen die dann in diese eingehenden Infrarotstrahlen äh, registrieren und dann den Treffer auswerten. Und im Taurus World ist es zum Beispiel so, dass man ähm, diese Weste äh, anzieht. Man hat eine kleine Handwaffe dabei, die ist dann verbunden mit einem Kabel an der Weste. Und ähm, ja, man läuft durch das dunkle Labyrinth, was beleuchtet ist mit UV-Licht und fluoreszierenden Farben oder und unter anderem auch Stroboskop-Effekten. Und... Ähm, ja, da läuft man rum und erschießt seine Gegner, sein anderes Team oder die, die gegnerischen Spieler, ähm, die dann kurz quasi äh, ja, nicht sterben und nicht raus müssen, sondern einfach nur deaktiviert werden. Nach, ich weiß nicht, zehn Sekunden oder sowas können die ja mit dem Spiel weitermachen. Ähm, ich, fand's, ich fand's nett, also von der Idee her, es ist, eine witzige, es ist ein witziges Spielkonzept, dieses Laser-Game. Aber ähm, ich fand es dadurch, dass auch viele Kinder da waren und die bunten Lichter, Stroboskop-Effekte und etwas futuristische Stil, also wir haben es ja nicht mit Laserwaffen zu tun, in Gänsefüßchen, und... Ähm ja das das das, das ganze, dieser ganze Stil dieses Laser Games immer sehr auf futuristisch Aliens äh, Zukunftsthema äh, gestrickt und das fand ich auch ein bisschen komisch also ich hätte es vielleicht ein bisschen gerne seriöser gehabt aber äh, das zum Beispiel war auch ein Grund warum ich es vielleicht mal versucht habe selbst zu machen so ein, äh, so ein Laser Game oder lasertech system also das ganze war das war dann schon eher mehr so den so Disco-Aspekt also hatte nicht ja. so, wie, wie du ja schon bei Paintball und ähm Software bzw. Airsoft angesprochen hat, dass das ja teilweise schon ins Militärische hineingeht, genau, ist es genau. da halt mehr so, so Kindergeburtstag. Von, ja. von der Optik. Also nicht die Technik an sich, sondern die Art und Weise der Durchführung. Nö, die, also die Technik ist im Grunde über das Gleiche. Man hat halt diese Sensoren, man schießt mit Infrarotstrahlen, die werken die, die Strahlen aus und hat einen Treffer oder halt nicht. Das System hier ist äh, relativ neutral, aber halt die Surrounding, dieses, dieses Laser, äh, die Futuristische, ähm, war dann schon ein bisschen, war schon ein bisschen Kindergarten, fand ich schon. Äh, aber, aber das System hat mir gefallen und darum habe ich gedacht, so komm, probier es mal selber. Ähm, vielleicht kann man es ja besser machen irgendwie, also auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, das ist so das kommt, das ist so die Idee dahinter, warum ich dieses Piodorino Projekt äh, gestartet habe. Und das ist jetzt schon einige Zeit her. Du hast es ja zwischenzeitlich auch so ein bisschen auf Eis gelegt ja, ähm, ist... und jetzt, jetzt wieder voll durchgestartet. Ähm, du benutzt für das ganze Projekt äh, ein, ein Open-Source-System namens Arduino. Genau. Wenn du mal kurz dazu was erklärst, was es genau. damit auf sich hat. Also ähm, diese, diese Arduino-Plattform ist... Ähm Open Source, das ist erstmal wichtig zu sagen. Es geht dabei, es ist eine Plattform, es handelt sich um Hardware und Software. Die Hardware ist ein kleiner Mikrocontroller auf einer Platine mit USB-Anschluss, Stromanschluss und ja gut dem eigentlichen Mikrocontroller, also es ist im Grunde ein kleiner Rechner, sage ich jetzt mal, wobei Rechner schon übertrieben ist, weil wir nicht wirklich ein Betriebssystem da drauf haben. Und die Software dazu äh, ist halt äh, die Programmiersoftware, also mit der man den Programmcode schreiben kann. Und äh, man schließt diesen, diesen, diesen diese kleine Platine halt über einen USB-Anschluss an den Rechner an und kann dann äh, den geschriebenen Programmcode auf das Board übertragen. Und wenn man dann das Board vom USB-Anschluss abzieht und mit einer Stromquelle versieht, zum Beispiel 5-Volt-Batterie, nee, 6 oder 7-Volt oder 9-Volt-Block-Batterie, dann führt dieser Arduino den Programmcode selbstständig aus, solange wir halt gestoppt wird. Und das war jetzt quasi so meine Idee, dass ich es mal damit probiere, weil es A für Einsteiger empfohlen wurde. Ich bin selber kein Programmierer oder Elektrotechniker, habe also quasi auf, der, auf dem Gebiet relativ wenig Vorahnung gehabt, außer mal in, damals. In der Schule gab es mal Unterricht zum Thema Elektrotechnik. Also, man hat ein bisschen mit LEDs und Widerständen und Transistoren gebastelt, was aber sehr rudimentär war, quasi. Und ähm, ja, ich dachte mir, ich probiere es einfach mal irgendwie, ähm, dieses Lasertag äh, auf den Arduino zu kriegen. Irgendwie schien mir das als geilste Plattform dafür zu sein, zumindest als Einsteiger. Nun hast du erstmal mal angefangen und so quasi ganz. Äh Ganz Anfänger äh, und Laienhaft äh, erstmal so dein, dein Hallo, äh, Hello World auf, auf das Arduino genau, gebracht. richtig. Genau. Es gibt auch Bücher dazu. Also, ich habe mir, äh, bevor ich mich jetzt mit durch englische Seiten gequält äh, habe, habe hab ich mir ein Buch gekauft was dann auch auf deutsch war, wobei ich sagen muss, das Buch ist gut, also das hat auch die ersten Experimente, eine LED zum Leuchten bringen zum Beispiel oder äh, Töne erzeugen über einen, mit einem ganz normalen handelsüblichen Lautsprecher äh, oder ja so, so Kleinigkeiten halt, Sensoren zum Beispiel, Temperatursensor, ein Helligkeitssensor, da werden so, so kleine Beispiele gemacht, zum Beispiel, wenn das Licht ausgeht im Raum, geht eine LED an, also so Kleinigkeiten halt, ja. Ähm, die hat man halt dem Buch ein bisschen mit äh, ausprobiert, gearbeitet und ja, wobei das, das Buch war relativ schnell durchgearbeitet, sage ich mal. Das ähm, hat dann gereicht, um dir so ein bisschen die Grundlagen des Ganzen zu vermitteln. Ganz rudimentäre Grundlagen, was das Programmieren und äh, die Programmiersprache anbelangt. Also die Programmiersprache ist, glaube ich, so ein bisschen C oder C muss das sein, ähm, basierend, wobei man da auch irgendwie auf die, auf das, so diese. Arduino-Befehle äh, zurückgreifen kann, also es gibt da quasi auch schon ähm, vorgefertigte Funktionen, die speziell für diesen Arduino äh, zugeschnitten sind und ähm, man hat halt die Möglichkeiten, auf dem Arduino bestimmte, ich sag mal, die, oder Pins ähm, Daten auszugeben, also einen Pin an und auszustellen, so schaltet man dann eine LED an und aus, oder äh, man kann ähm, ja, Widerstand messen, es gibt zum Beispiel Helligkeits- oder ähm, Widerstände, die über Licht gesteuert werden. Je heller, desto weniger Widerstand hat dann dieser Widerstand. Und somit lassen sich dann halt diese, diese Lichtschaltungen bauen. Ähm ja, und das Buch war also quasi für die grundlegenden ähm, Basis, das Basiswissen da. Und dann ging es aber weiter halt. Dann dachte ich mir so, okay, Lasertag hat aber nicht nur, nicht nur LEDs an- ausschalten, das sind auch Sensoren auswerten oder ein Display mit Informationen füllen. Das ging dann schon wieder ein bisschen mehr in die Tiefe und das, darüber handelte das Buch dann nicht. Also musste ich zwangsweise auch dann ähm, englische Tutorials durcharbeiten und ausprobieren. Wobei ich muss sagen, das ging relativ gut. Also, das Internet, das Internet ist voll von Informationen, auch speziell zugeschnitten auf diese Arduino-Plattform, weil es nun mal eine sehr beliebte äh, Plattform ist, da äh, es wie gesagt einsteigerfreundlich ist auch ähm, viele, ja, weiß nicht, also man muss nicht mal ein Programmierer sein, um da irgendwie eine tolle Lichtanimation äh, äh, hinzukriegen oder sowas. Also es geht schon so. Theoretisch kann man damit auch seinen, seinen, seinen Weihnachtsbaum äh, irgendwie individuell beleuchten oder sowas. Also das, das, das klappt wunderbar damit. Also bietet eine ganze Menge an äh, bereits fertigen irgendwie Frameworks oder so Libraries, die du irgendwie einbinden kannst. Ja, li Libraries sowieso. Also es gibt, es gibt äh, viele Libraries äh, dafür, die man auf der Arduino-Webseite auch runterladen kann oder zumindest da dort, verl dort verlinkt sind aber äh, auch schon so von Haus aus ist es eigentlich ganz, äh, ganz eine, Runde, eine Runde ein rundes Konzept so vom, vom, zum, für die Einsteiger vor allen Dingen also wie gesagt kann ich nur, kann ich wirklich als wer sich damit auseinandersetzen möchte kann ich es echt empfehlen also es ist echt eine einfache Plattform die Programmiersprache ist wirklich zu Beginn sehr einfach gehalten also man versteht das relativ schnell und gut sofern man natürlich schon ein bisschen Programmierkenntnisse hat in anderen Programmiersprachen ähm, also jetzt als kompletter Neueinsteiger der gar keine Programmiererfahrung hat in irgendeiner Sprache könnte es wiederum schwieriger werden, ja, das auf jeden Fall. Okay, also auf jeden Fall mit ein bisschen Grundlagenwissen kann man sich das Ganze schon äh, relativ schnell, zumindest in den Grundzügen, aneignen, meinst du? Genau, genau. Und wenn man erfahrener ist, äh, was das Programmieren anbelangt, ist eigentlich Ende offen. Also das, das, da, da der Arduino, ich sag mal, eine Zahl 16 MHz müsste es sogar sein. 8 bis 16 Megahertz gibt verschiedene Modelle vom Arduino. Ähm, mein erster Rechner hatte damals 200 Megahertz. <lacht> Also irgendwie äh, 8 Megahertz sind dann irgendwie schon verdammt schnell, wenn man nur so ganz rudimentären Programmcode hat. Ja, gerade wenn es wirklich nur ums äh, Senden von ein paar Signalen geht, wenn ja, man ja, das genau, ganz unterbrechen ist. möchte. Und nicht um ein Windows-Betriebssystem äh, äh, laufen zu lassen. Ja, jetzt hast du schon angedeutet, es gibt halt durch unterschiedlichste Sensoren und Ansprachemöglichkeiten ähm, quasi die ideale Grundlage auch für, für das, was du vorhast. Ähm, genau. Das heißt, du hast dich dann vor, vor einiger Zeit dazu entschieden, Arduino zu benutzen und ähm, hast dann losgelegt. Was waren denn dann so die ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte ist im Grunde, fange ich mal an, Infrarotsignal senden und Infrarotsignal auswerten. Ähm, also wie bei der handelsüblichen Fernbedienung, Fernseher, genau. An, Fernseher aus. Genau. Ähm, es gibt auch, also es gibt es ein, ein sehr guter Infrarotbaustein, äh, der auch in vielen ähm, Infrarot-empfangenen Geräten verbaut wird. Das sind kleine schwarze Kästchen, die sind speziell auf eine Infrarotwellenlänge eingestellt und empfangen zum Beispiel nur Infrarot Signale, die mit 38 kHz gepulst sind. Also 38 kHz gepulst bedeutet, dass die LED, also die Infrarot-LED, in 13 Mikrosekunden angeht und dann nach 13 Mikrosekunden wieder ausgeht. So dass das, das man quasi eine, eine, eine, eine, einen Blitzeffekt hat. Und dieser Blitzeffekt muss ja halt 13 Mikrosekunden lang dauern. Dann äh, pulst das Licht mit, acht, mit 38 Kilohertz. Okay. Und äh, das war erstmal so mein, mein, mein Schritt. Ich musste erstmal irgendwie diesen Infrarot-Empfänger ans Empfangen ans Empfang kriegen. Also erstmal erst war dann das, das, das Problem, will ich jetzt nicht mehr sagen. Also im Grunde ist es kein Problem mehr. Aber die Infrarot auf 38 Kilohertz zu kriegen, also die Infrarot-LED. Und dann erst reagiert auch der Infrarotempfänger mit, ja, mit seinem Output. Das äh, hilft im Grunde gegen Sonnenlicht, weil ähm, die Sonne ist nicht gepulst. Die Sonne hat Konstant, ist eine konstante Infrarotquelle. Und dadurch, dass wir das Infrarotlicht pulsen, können wir die Sonne so ein bisschen äh, ausblenden und ausfiltern äh, aus dieser ähm, Geschichte. Weil es wäre blöd, wenn man in, nur bei Nacht etwas empfangen könnte und bei Tag nicht. Das wohl ja. ja das, also das war, das, war, das, war die so die, das erste, womit ich angefangen habe, einfach, einfach ein Signal zu kriegen. Und dann habe ich im ein bisschen gegoogelt und äh, man stellt dann äh, man, man findet viele Seiten. Ähm, zum Beispiel gibt es das amerikanische Laser. Die Amerikaner, die machen das alles ein bisschen ernsthafter. Also äh, ich, ich sagte eben, dass das Laser-Tag äh, in den Arenen so ein bisschen kindisch ist, aber die Amerikaner, die übertreiben es dann so ein bisschen. Ähm, die machen es dann sehr militärisch, also ähnlich wie die ähm, Airsoftler, ähm, die dann auch mit Camouflage ab in den Wald und Missionen äh, aus, ausführen müssen und so weiter. Ähm, die machen es dann halt auch, anstatt mit den, mit den Airsoft-Kugeln ähm, machen die es halt mit dem Infrarot-Signal. Und ähm, dort auf der Internetseite, es müsste Lasertechparts.com sein, bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Ähm, gibt es zum Beispiel Informationen mit was für was, was für Infrarotprotokoll die benutzen? Also wie übertragen die ihre Informationen und was ist in einem, was ist in einem Infrarot-Schuss eigentlich für Informationen drin, äh, was wichtig ist. Und diese Informationen, also ich habe mich da so ein bisschen an diesem an diesem Protokoll auch orientiert und habe das immer ausprobiert, und äh, das funktionierte dann irgendwann. Also das war natürlich auch ein Prozess. Und, ähm, ja, irgendwann kam dann auch das Display dazu, dann hat man an den Arduino ein Display an, an, an, an, an, an, eingehängt und verknüpft, und um sich dann nachher die Informationen aufs Display anzeigen zu lassen. Zum Beispiel, wer der, wer der Schütze war, also welche, ich sag einfach mal so, im Infrarotsignal sind mehr Informationen verschlüsselt. Verschlüsselt ist auch das falsche Wort, kodiert. Zum einen, was für ein Team geschossen hat, Klar, wir spielen, also man kann mehrere Teams, man kann mehrere Teams spielen. Äh, es wird verschlüsselt oder kodiert, äh, was für eine Spielernummer es war, der geschossen hat. Und ähm, der Schaden, den der Schuss gemacht hat. Das liegt daran, weil äh, im Miletext, oder bei, bei dem bei Miletext-System äh, man auch verschiedene Waffen spielen kann. Und verschiedene Waffen machen verschiedenen Schaden. Und damit das... Ähm, quasi berechnet werden kann, wird auch im Schuss der erzeugte Schaden transferiert. Ja, da habe ich mich einfach mal orientiert und äh, erste Tests damit gemacht. Klappte bislang auch äh, ganz gut. Als ich aber dann später auf kleine Hindernisse stoße, hatte, hat sie ja eben schon ange äh, angekündigt, ich hatte das ein bisschen auf Eis gelegt, das Projekt. Es lag daran, weil ich die Reichweite des Infrarotstrahls nicht weit genug gekriegt habe. Das heißt, das kam nicht wie vielleicht eventuell zuerst vermutet die Software als Problematik ins Spiel, sondern schon direkt die Hardware. Ja, irgendwo schon, ähm, weil ähm, okay. ich auch jetzt wie ich, wie ich auch zu, zu Beginn sagte, kein Elektrotechniker war und immer auch immer alles alles so an, anlesen musste äh, im, Inter im Internet ähm, kam ich auch erstmal drauf, okay, die LED braucht mehr Licht, also mehr Strom, damit sie mehr Licht erzeugt. Ähm, dann hatte ich ähm, auch noch die, also, das Licht wird auch gebündelt. Die Infrarot wird nicht, die LED wird nicht einfach so in, in, in, die, in die Welt gehalten. Der, der Strahl wäre einfach zu breit. Man muss die LED bündeln mit einer Linse. Und da hatte ich zum Test auch erstmal eine kleine Linse genommen mit einem Durchmesser von 25 mm, müsste das gewesen sein. Und. Ähm, hat, die hatte, diese LED hat, oder diese Linse hat eine relativ kurze Brennweite von, ich glaube weiß nicht, 50 oder, oder 70 äh, Millimetern. Und je kürzer die Brennweite, desto weniger wird das Licht gebündelt. Also irgendwie so verhält sich das jedenfalls. Und ähm, das Problem war, dass ich irgendwie so nach 40, 40 Metern ähm, war bei mir dann schon Schluss. Ähm, hatte, konnte ich meinen Empfänger äh, nicht mehr mit dem Infrarotsignal ähm, also da reicht das Signal nicht so weit. Ich musste mir natürlich auch zwei Arduinos kaufen. Also einmal den äh, sendenden Arduino und dann den empfangenden Arduino. Und ähm, ja. Da war dann irgendwann Schluss. Da war dann irgendwann Schluss, genau. Und dann, ich dann, dann war ich sehr demotiviert und ich kam nicht, irgendwie nicht auf die Lösung und habe das Projekt auf Eis gelegt. Aber irgendwie jetzt drei Jahre später... Habe ich es mal probiert, weil irgendwie habe ich immer noch, immer noch dran gedacht, äh, an, an dieses Projekt und äh, wie doch witzig oder spaßig es wäre, wenn man das äh, nach seinen eigenen ja, Regeln gestalten kann, dieses Spiel. Da ich äh, eigentlich dieses Kinderspiel nicht so bevorzuge, aber auch dieses militärische Spiel, dieses sehr ernst genommene Spiel nicht so ganz mag. Also ich hätte persönlich lieber so ein Mittelding zwischen diesem Ernsten und diesem, diesem Spielerischen. Man kann es irgendwie vergleichen, glaube ich, mit. Ja, dieses, dieses Spielerische wäre so ein bisschen Super Mario Kart 64 und dieses Ernste, diese Militärsimulation wäre so diese Formel-1-Rennsimulation dagegen. Ja. Und äh, ich hätte, ich glaube, ich hätte, glaube ich, mehr so Need for Speed, irgendwie so ein, ein Zwischending <lacht> halt ähm, dazwischen und ähm, ja, das, das probiere ich zu machen. Also, das, das probiere ich, probier ich jetzt aus. Und du, das heißt, du, du bist jetzt nicht mehr ganz so demotiviert, weil du jetzt nach ein paar Jahren dann doch mal deinen Erfolg hattest und ein bisschen mehr Reichweite als 40 Meter hingekriegt hast. Ja, genau. Ich habe es dann noch mal angefasst. Ich habe noch mal neue Linse Ich noch neue Linsen bestellt, die einen 50 Zent äh, 50 mm Durchmesser hatten äh, und auch eine höhere Brennweite äh, von äh, 125 mm. Und dadurch kriege ich den Strahl A etwas mehr konzentriert. Also man Theoretisch soll der Strahl jetzt parallelisiert sein, also quasi auf der ganzen Entfernung nicht ausfächern, ist aber nur in der Theorie so, in der Praxis ist es natürlich Quatsch, da fächert der, äh, der Strahl natürlich ein bisschen aus. Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht prüfen können, äh, weil man es am besten mit einer Nachtsichtkamera prüft, wegen dem Infrarotlicht. Ich weiß nicht genau, wie breit er fächert, aber ich vermute mal, so auf 100 Metern müssten es so, müsste der Radius dann so ein bis zwei Meter groß sein. Ziel ist aber dennoch herausfordernd, sage ich jetzt mal, ähm, dass man den Sensor auch letztendlich trifft. Auf jeden Fall habe ich dadurch schon mal die Reichweite erheblich erhöhen können. Dann habe ich an der Elektronik noch ein bisschen gebastelt. Ähm, die LED, ich habe, neue, ich habe mir neue Widerstände, ich habe neue Bauteile gekauft. Ähm, habe mir ja auch eine neue LED gekauft, um es auszuprobieren, wobei die neue LED nicht den Erfolg brachte. Die meine aktuelle LED war schon äh, in Ordnung. Auf jeden Fall kam ich dann so auf 208 Meter, wobei man da sagen muss, es war im Dunkeln, also es war dann schon äh, ja fast Nacht. Ähm, und 208 Meter sind auf jeden Fall ausreichend. Mein Ziel, was ich mir damals gesteckt hatte, war so 100-120 Metern, und die werde ich auf jeden Fall erreicht haben mit dem mit dem, mit dem jetzigen System, mit meiner jetzigen also Bei meinem jetzigen Aufbau. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich meine, 208 Meter, das ist ja schon ein Scharfschützengewehr dann. Das, also ja, das, das wäre auf jeden Fall schon irgendwo, äh, geht das in die Richtung, weil das schon extrem weit ist. Äh, ich meine, das, das klingt jetzt vielleicht nicht so weit, aber wenn man die erstmal laufen muss zum, zum, zum, zum Ziel, dann dauert das schon ein bisschen. Also, es ist schon beeindruckend gewesen. Ähm, denn auch jetzt als Vergleich wieder, wenn ich jetzt Gotcha nehme oder beziehungsweise Paintball oder Ersthoff, oder ich glaube, so weit schießen die Kugeln nicht da. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, aber ich, ich, ich meine nicht. Das, keine Ahnung. Also ja, kann ich es dadurch bewerten, Wenn, falls ich jetzt da falsch liege, dann korrigiert mich bitte, aber äh, ich glaube nicht. Und ja, das macht so ein bisschen äh, Scharfschützen-Gefühl, könnte da aufkommen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich noch im Test bin. Also ich habe noch keine Waffe, keine Waffe gebastelt daraus. Das ist alles nur Plastikrohre und Plastikkästchen bei mir. Aber 208 Meter äh, ist eine Hausnummer und vielleicht kann man es sogar noch erweitern. Ähm, ich habe im Internet gelesen, da hat einer wohl 350 Meter geschafft. Ich habe keine Ahnung wie, das verraten dir dann auch irgendwie nicht so ganz. <lacht> ähm, Wenn es überhaupt stimmt. Wenn es überhaupt stimmt, das sind also Foren, Foreneinträge. Aber ähm, 208 Meter, das reicht mir auf jeden Fall schon mal, ja. Okay, das heißt, du ähm, hast jetzt, äh, was das angeht, schon mal so ein bisschen die Grundlage geschaffen. Ähm, das ist... Signal über eine gewisse Strecke, die nicht gerade klein ist, von A nach B kommt. Und genau. ähm, wie geht es jetzt nun weiter? Also, nachdem diese ganze Optikgeschichte funktioniert, äh, habe ich noch ein, will ich noch, noch diese, diese, diese zuvor angesprochene Frequenz, also 38 Kilohertz Frequenz, auslagern ähm, auf einen externen Chip, also ein kleiner IC, der dann sich darum kümmert, weil zurzeit ist es so, dass der Mikrocontroller damit belastet ist, dieses doch stelle Blitzen zu erzeugen. Das will, ich jetzt ins, das will ich jetzt demnächst auslagern auf einen, ich sag mal, LED-Treiber, der, der sich quasi nur darum kümmert, um dieses LED-Blitzen zu erzeugen. Ähm, dann kann ich den Arduino ein bisschen auslasten. Das ist aber jetzt nur so, ich sag mal, das hat nur so kosmetische Gründe. Äh, wobei ich vermute, da vielleicht später Probleme in der Programmierung zu kommen, wenn der Arduino so belastet ist, in Anführungszeichen. Also ich will mir ein bisschen entlasten, damit mir nachher sowas nicht passiert. Ähm, dann geht es in der Hinsicht weiter, dass ich ähm, ja, so eine Art Menüstruktur noch programmieren werde. Ich ähm, bastel auch noch an dem äh, äh, Infrarot-Protokoll. Also ich habe ja als, bislang als, als ähm, großes Vorbild, sage ich mal, das milestag protokoll verwendet. Äh, aber das werde ich wohl abwandeln. Also ich werde da nicht ganz kompatibel bleiben, weil ähm, die ist, wie gesagt, ein bisschen zu ernst nehmen. Also so ein paar ähm, ja, ich sag mal, Fallelemente nicht so äh, eingebaut haben. Zum Beispiel, ich denke jetzt einfach mal an Power-Ups zum Beispiel, dass man vielleicht für einen kurzen Moment doppelten Schaden machen kann, man, wie man es auch irgendwie aus Computerspielen kennt. Oder ähm, ja, eine, eine, eine Armor einbauen kann, was der, dass, dass, dass nicht sofort die, die, die HP oder die Health-Points angegriffen werden so der quasi oh, ja. der Stern von der Stern von Super Mario Brothers der einen ja, durch genau die sowas. Gegner durchrennen lässt ja genau irgendwo dass man ja dass man bekommt halt ja. also, dass man dann noch so ein bisschen ein Fun-Element Element hat wobei man muss auch dazu sagen also das, das System soll flexibel bleiben wer das haben möchte kann es sich kann es konfigurieren dass es haben dass es hat wer es nicht möchte es einfach ähm, deaktiviert die Funktion einfach und äh, kann, kann dann das Spiel so einstellen, als wäre ein es eine realistische Kriegssimulation. Das, das, das ist ein gutes Stichwort, weil wir reden ja jetzt eigentlich beim Pirulino-Projekt nicht von, äh, von fertigen Sachen, die du nachher irgendwie äh, verkaufen willst, sondern nee. ähm, es ist, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, es, es, es soll Open Source werden, das heißt, es genau. soll ein Do-it-Yourself-System werden. Jeder der, jeder, der es nachbauen möchte, kann sich Bauanleitungen auf der Internetseite. Ähm, Purino.org dann ähm, herunterladen in Zukunft. Äh, Bauanleitung, Bauteillisten, was muss er denn überhaupt einkaufen, damit er das alles bauen kann? Also quasi sowas wie die, die Lego-Steine zusammenkaufen. Und ähm, ja, dann muss er halt selber löten und selber ja, basteln, damit das funktioniert. Äh, er kann sich selber eine Waffe aussuchen, wo er das ganze System reinbauen möchte. Die Waffe kann realistisch aussehen, wie, eine, wie so eine Airsoft-Waffe, so eine Replika. Oder er kann sich eine, weiß nicht, eine Alien-Zukunfts-Laserwaffe basteln. Also er ist daran frei. Also ich, ich will nur die Anleitung dazu geben und den Quelltext dazu äh, zur Verfügung stellen. Und wie die Leute es nachher spielen, ist deren Sache. Das heißt, ähm, kann ich mir das dann nachher eventuell auch so vorstellen, wenn ich mir jetzt also quasi von der Hardware-Seite die Mühe gemacht habe, deine Bauanleitungen zu befolgen, alles einzukaufen und das alles zusammenzulöten. Und ich habe jetzt hier meine ähm, gigantische Mega-Blaster-Alien-Wegschießkanone zusammengezimmert. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich halt quasi nur noch richtig spielen mit anderen zusammen. Jetzt hat sich jeder da so eine Waffe gebastelt. Und wir haben alle lustige Westen an mit Empfängern. Jetzt mal als genau. Beispiel. Dann ähm, gibt es vielleicht eine Software, wo ich mir zusammenklicke, ich möchte jetzt die Variante mit äh, mit Power-Ups und äh, 60 Minuten Laufzeit pro Runde und zwei Teams a 8 Leuten. Und dann sage ich übertragen und alles wird auf die jeweiligen Hardware-Gegenstände übertragen. Genau, also das ist schon vom Prinzip her richtig. Ähm, wobei, ob Software oder ich, ich kann mir auch überlegen, eine Hardware-Box zu machen, weil man möchte ja vielleicht das auch dann, man möchte vielleicht nach draußen gehen in den Wald <lacht> und da hat man dann, da hat man dann nicht mal Lust, einen Laptop mitzunehmen. Ähm, darum kann ich mir auch vorstellen, vorstellen, quasi eine kleine, ich sag mal, eine Administrationsbox zu basteln. Ähm, man stellt in der Box erstmal das ganze Spiel ein, zum Beispiel wie viel HP der Spieler hat. ich sag mal Im Standardfall ist es 100 also 100 HP. Wie viel Munition man mitnehmen darf, kann eingestellt werden. Ähm, wie lange die Runden, die Spielzeit äh, dauert. Möchte man jetzt eine Stunde spielen, weil man einen Auftrag simuliert, wie einen Verletzten retten, haben wir jetzt schon im, im, beim Airsoft gehört? Oder möchte ich nur kleine kurze Runden, die so 10, 15 Minuten dauern? Ähm, das kann man also quasi vorher in der Box einstellen und das wird dann quasi auch per Infrarot an die Mitspieler übertragen. Dann müssen die Mitspieler nur noch äh, für sich selber an der Waffe dann sein, ja, das Team wählen. Ich bin jetzt in Team Rot oder ich bin in Team Blau oder Team Gelb oder Team, Team Grün. Ähm, und jeder Spieler muss sich seine eigene Teamnummer zuweisen. Das ist natürlich ein bisschen Absprache untereinander erforderlich, weil theoretisch kann, auch, kann, kann es dann auch zweimal den Spieler zwei geben, zum Beispiel. Ähm, wobei das, äh, ich sag mal, in zukünftigen Versionen vielleicht ausgemerzt wird. Aber jetzt fürs erste, für die erste Version, äh, um es erstmal einfach nur spielbar zu machen, äh, habe ich mir das einfach so mal ausgedacht, ähm, weil, weil man es ja zu Beginn wahrscheinlich eh nur in kleinen Runden spielen wird. Also, vier, fünf, sechs Leute, ähm, ja, da, da ist es dann auch überschaubar. Ähm, theoretisch, nach dem Protokoll, so wie ich es mir zur Zeit überlege, äh, kann, kann in einem Team bis zu 127 Spieler ähm, drin stecken und ähm, das wäre jetzt alles ein bisschen kompliziert mit der ganzen äh, Administration. Da müssen andere Wege her. Also, der, der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt. Also, auch ähm, nachher in der Konfiguration des Spiels selber. Also, der, ja, dieses Spiel genau. ist im Sinne von das, was ich nachher auch wirklich ähm, auf die Fläche bringe, sage ich mal. Ähm, ja. wie, wie ist denn der, der aktuelle Stand? Also, du, du arbeitest noch nicht mit Replikawaffen oder ähnlichem. Nee, genau. Ich habe jetzt bislang alles nur mit, ähm, ja, im Baumarkt Sanitärrohren. Äh, Sanitärrohre eignen sich sehr gut, um äh, Linsensysteme zu bauen. Ja. Ähm, die Linse ist 50 mm, äh, hat 15 mm Durchmesser, die Sanitärrohre sind auch passend 50 mm Durchmesser, man kann sich halt mit diesen, weiß nicht, im, im Baumarkt diese Muffen und Adapterstücke, äh, sich so eine, so eine Linsenkappe bauen, mit der man dann die Linse auch auf das Rohr befestigen kann, also im, im Rohr befestigen kann, die LED wird in, eine, in so eine, ich sag, ich sag, das ist eine Endverschlusskappe für so ein Sanitärrohr, dann wird die LED mittig zentriert, ähm, durch, gesteckt durch ein Loch, was man reinbohrt. 5 mm hat die LED im Durchmesser, also nimmt man auch einen 5 mm Bohrer. Und dann sitzt die LED eigentlich relativ gut zentriert in, der, in, diesem, in diesem Rohr und der Linse. Und äh, fokussieren tut man das ganze System dann im Grunde durch das ja, durch, durch, Einstellen des Abstandes von LED zur Linse. Also je näher und je weiter man wegkommt, desto irgendwann muss, muss die LED halt einen Brennpunkt liegen. Und wenn sie im Brennpunkt liegt, dann hat sie die optimale Schärfe. Oder der Strahl die optimale Schärfe? Und ähm, das kann man am besten noch überprüfen, indem man, wie gesagt, so eine Videokamera hat mit Nightshot-Funktion. Also, ähm, denn die meisten Kameras haben, äh, die Kameras, die keine Nachtsichtfunktion haben, ähm, haben vor dem, vor dem äh, Bildsensor eine Infrarotsperre. Und darum kann man das Infrarotlicht dann nicht so gut erkennen. Okay. Also die eignen sich eigentlich nicht, also es muss schon so eine, zum Beispiel die Sony Handycams, die haben eine Nine Shot funktion die eignen sich, um den Strahl ähm, zu fokussieren. Auf die Idee bin ich auch erst gekommen, als ich dann äh, im Grunde YouTube durchstöbert habe nach diesen Selbstbau-Laser-Tag-Projekten, da hat man dann so quasi diese Ideen her. <lacht> okay ähm. Um deine Fragen noch zu beantworten, mein aktueller Stand ist so, ähm, es ich habe ein VR-Protokoll, also ich kann Team-ID, Player-ID und den Schaden übermitteln. Der Sensor reagiert auch dementsprechend drauf. Ich habe auch schon das Display angeschlossen. Ich habe äh, eine kleine, ja, ich sag mal, Oberfläche, die allerdings noch nicht konfigurierbar ist. Also ähm, das sind alles noch, es hat meine To-Do-List ist noch sehr, sehr lange. Also es ist noch, äh, noch geht es noch bei weitem nicht so schnell. So, es muss alles noch konfigurierbar werden und. Ähm, ja, diese, die, auch, die, auch diese Konfigurationseinheit muss noch komplett erstellt werden, mit dem man ein Spiel programmieren kann. Für die, für die aller aller aller aller allererste Version würde ich aber Waffen nehmen, die auf eine Standard-Spiel-Konfiguration zurückgreifen. A, ich sag mal, 100%, 100 HP, 20 Kugeln pro Magazin, man nimmt 10 Magazine mit und das Spiel läuft 15 Minuten. Also so, ne, ganz, ganz, ganz einfach und das ist mal als Standardvariablen komplett eingesetzt, die man noch nicht konfigurieren kann. Ähm, erst danach soll es dann mit der Konfiguration weitergehen und, und, und, und immer wieder mehr Sachen hinzukommen. Aber ich wäre erstmal wär erst froh, wenn das erstmal spielbar wird. Das wäre schon mal eine Hausnummer. Jetzt sagtest du, das Ganze äh, wird Open Source werden. Ähm, ja. Wann? Also es, brauchst du jetzt aktuell gerade schon Hilfe und möchtest über, über, über deine Seite, deinen Blog äh, oder die Projektseite an sich irgendwie schon Hilfe generieren, bekommen oder wie ist der weitere Plan? Machst du, du erstmal noch alles alleine machen? Also Hilfe wäre auf jeden Fall ist nie verkehrt. Ähm, alleine schon als, als Beratende Unterstützung äh, fände ich äh, Hilfe wunderbar, weil, <lacht> wie gesagt, ich kein Programmierer und kein Elektrotechniker bin. Aber irgendwie kriege ich es dann doch immer hin. Also es, man muss ja sagen, irgendwie funktioniert es letztendlich, auch wenn, die, auch wenn mein Quellcode vielleicht nicht der beste ist. <lacht> ähm, aber ähm, man lernt ja irgendwie daraus und kann es dann wieder verbessern. Also mein jetziger Stand zum Beispiel, den ich jetzt ähm, wieder nach meiner sagen wir, langen Pause von circa zweieinhalb Jahren ähm, hatte. Ähm, mein jetziger Quellcode, wenn ich mir den angucke, würde ich auch sagen, da kann man wieder einiges verbessern. Ich würde ihn, glaube ich, noch mal umschreiben wollen. Ähm, aber ja, wenn es Programmierer da draußen gibt, die den Arduino kennen oder, oder, oder sich damit versuchen wollen, ähm, habe ich nichts dagegen. Am besten sogar Leute aus der Umgebung. Ich sag mal mit Schladbach, Nordrhein-Westfalen denn äh, Programmierer müssten ja auch so eine, müssen, sollten ja zumindest die Hardware auch haben und irgendwie diese ganze Elektronik bei sich dann haben, damit sie es so ausprobieren können, weil einfach nur Programmieren reicht ja nicht, man muss es ja auch irgendwie auf die Hardware kopieren. Das heißt, wer, wer sich äh, dafür interessiert, dich zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden, über ja, den, über den Blog und ähnliches. Fall. Ja, genau. Genau, also, also ich, Von daher, ich probiere es alleine, aber wenn es per Zufall jemanden gibt, ähm, der mit einsteigen möchte, hätte ich ja gar kein Problem. Ähm, das... Äh, das da jemand auch mit reinzulassen in das Projekt. Ähm, wann es Open Source wird, ja, um deine Frage zu beantworten. Ich würde mal sagen, sobald es was Spielbares gibt, also sobald es die erste Version, die man, äh, wie, wie ich schon sagte, der Grundkonfiguration äh, gibt, äh, ich glaube, dann äh, wäre das der richtige Zeitpunkt, um den Quellcode zu veröffentlichen. Wie sehen deine langfristigen Pläne aus? Ja, also man kann sich ja, da das System alles digital und irgendwie ja, es ist im Grunde ein kleiner Rechner, der da arbeitet, da kann man sich sehr viel vorstellen. Also witzig wäre natürlich auch, wenn, wenn der Arduino mit Funkverbindungen kommunizieren könnte, später mal. Also dass man oder auch GPS-Positionen der einzelnen Spieler erfassen, das wäre auch was sehr Witziges. Und das dann per, per Funk an eine zentrale, an einen zentralen Server zu schicken wo man dann auf einer Karte sehen kann, wo sich die Spieler auf dem Feld befinden. Das wäre schon, ich glaube, da wäre schon das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Ja, vor allen Dingen würde man als, als, als Schütze, sage ich jetzt mal, man schießt ja auf einen, auf einen Spieler, der sich irgendwo im Gebüsch oder im Wald oder hinter einem Baum versteckt. Und man bekommt als einziges Feedback die leuchtenden Sensoren seiner, also die leuchtenden Empfangssensoren, die er am Körper trägt. Meistens haben wir das jetzt am Kopf angesiedelt, also man trägt quasi eine Mütze mit Sensoren. Und da leuchten dann die, diese Sensoren per LED halt auf. Und so bekommt man den Feedback. Aber witzig wäre es, glaube ich, auch, wenn man direkt nach dem Schuss den, das, das Feedback äh, am Gerät sehen kann, ob man getroffen hat und wie viel Schaden man gemacht hat. Ob der Spieler dabei gestorben ist oder nicht. Also gestorben in Anführungsstrichen, wir fehlen ja keinen. Also du, du lässt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, ähm, das Ganze halt wieder auch insofern anzupassen, dass man äh, auch über, über Geräusche oder... Äh, Lichteffekte darüber nachdenken kann. Also, wer möchte, kann da auch irgendwie dann später vielleicht dann die großen Boxen dran koppeln, um dann halt wieder so, so klassische Counter-Strike-Monster-Kill-Geräusche durch den Wald hämmern zu lassen. Ja, also ich sag mal, da ich es zu Beginn sagte, oder dass ich das sehr flexibel halten möchte, wie man spielen möchte, sprich, ob man es ernst oder, oder kindisch spielen möchte, sodass es vielleicht auch für einen Kindergeburtstag geeignet wäre, in Anführungsstrichen. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man verschiedene Soundsets macht. Also Sound ist natürlich auch eine wichtige, ein wichtiges Element, denn äh, der Schütze soll ja auch irgendwo gehört werden. Es wäre sonst blöd, wenn man äh, nicht wirklich hört, aus welcher Richtung vielleicht der Schuss kommt. Also ich habe da schon zwar mit einem kleinen Soundmodul äh, experimentiert, ähm, da gibt es so vorgefertigte kleine Platinchen, da kommt dann so eine, so eine SD-Karte rein, eine handelsübliche Micro-SD-Karte, auf der SD-Karte sind halt die, die Tondateien drauf, die man sich vorher am Rechner äh, darauf speichern kann, und dann kann man ähm, per Arduino Töne erzeugen, also diese, diese, diese Sounddateien abspielen. Ähm, da habe ich schon kleine Experimente mit gemacht, das funktioniert auch ganz gut, also dieser, dieser Chip ist äh, sehr auch einfach äh, zu programmieren, also da braucht man auch, wie, wie ich schon sagte, man braucht nicht viel Programmierkenntnisse, um dann so ein so einen Ton dann zu erzeugen oder also so eine Sounddatei abzuspielen, weil es dann auch dann dafür fertige Bibliotheken gibt, die man sich einfach nur noch bedient. Und äh, Töne sind auf jeden Fall ein Ding, was auch von der Liste relativ weit vorne sogar steht, weil ich es schon, schon ausprobiert habe. Später ähm, ja halt diese Funkverbindungen oder, oder GPS-Verbindungen. Auch ein Vorteil von einer von der Funkverbindung, wenn alle Geräte untereinander verbunden sind mit einer Datenverbindung wäre zum Beispiel, man könnte das Spiel global pausieren. zurzeit ist es, oder so wie es jetzt gerade ist, ist es so, die, die Rundenzeit läuft runter, bei allen gleichzeitig, weil der Start quasi vom vom, Spiele, vom Spielleiter gegeben worden ist per Infrarotsignal, aber später kann man es nicht mehr pausieren, weil die Spiele sind dann alle im Feld verteilt, ja in, in, in der Prärie und ähm, pausieren ist dann nicht mehr möglich, wenn die, wenn die Geräte alle per Funk verbunden sind, wäre natürlich so ein was globales ähm, Pausieren möglich. Das heißt, wir reden dann schon davon, dass so die, diese, diese kleine Kiste, die du vorhin mal angesprochen hast, die man, äh, äh, die als ausgelagerter Rechner eventuell irgendwie gelten könnte, ähm, schon eine ganz schöne Machtposition im Spiel aufnehmen kann. Genau, also das, ich sag mal, das wäre dann so die Spielleiterposition. Dann ganz viel später kann, also habe ich ja so gesagt, GPS-Positionen und eine Karte generieren. Also dann könnte dann, dann man quasi auch auf einem Laptop mit einer Software angebunden dann die GPS-Daten der einzelnen Spieler auswerten und vielleicht auf eine Karte darstellen. Also möglich, technisch möglich ist das alles. Problem, da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung, wie man es programmieren muss. Aber ähm, ja, ich habe da sowieso keine Ahnung von, ich probiere mich ja sowieso durch. <lacht> aber du, du glaubst, du bist auf einem guten Weg und äh, mit ein bisschen Hilfe wird es wahrscheinlich noch besser werden in Zukunft. Ja, mit Hilfe klappt es wahrscheinlich äh, sehr viel besser, aber ähm, für die, also diese erste Version, ähm, diese erste spielbare Version, die kriege ich auf jeden Fall hin. Ähm, ja, das denke ich schon. Ähm, dann, dann, dann bin ich gespannt, wie es in Zukunft weiterläuft. Also ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir in, in regelmäßigen Abständen einfach mal schauen, wie es läuft. Und ähm, in ein paar Wochen gerne noch mit, miteinander sprechen, um zu schauen, wie dann der aktuelle Stand ist und ob mhm. auch dieses Gespräch was gebracht hat und äh, vielleicht die, die Versionssprünge ähm, doch schneller gehen als vielleicht gedacht. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir das machen könnten. Ja klar, das können wir machen, natürlich. Dann ähm, würde ich dir für den Moment erstmal für das Gespräch danken okay. und äh, wünsche dir äh, noch viel Erfolg und ähm, ja, fleiß, fleißige Mitstreiter und ja, ähm, ja, ja also Mitstreiter, ich bin nicht, ich bin mit dem Arduino und dem LaterTech-Projekt auch nicht der einzige, der einzige ähm, im Internet, also es gibt da noch weitere Experimente von anderen Leuten, die das da äh, probieren, also ich versuche auch da mal äh, Kontakte zu knüpfen, um ähm, da auch einen Erfahrungsausschuss hinzukriegen, also von daher, ich bin am Ball. <lacht> das das finde ich gut und äh, dann bin ich gespannt, was du uns in, in einigen Wochen erzählen kannst, wie dann der aktuelle Stand ist und ja. ähm, bis, bis dahin weiterhin viel Erfolg und ähm, euch danke ich für eure Aufmerksamkeit.